Wer kopiert denn heute noch Thermobelege? Fabian ist auf mich zugekommen und er hat mir Folgendes geschrieben. Mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, was mich in Bezug auf die Buchhaltung stört. Und zwar der Punkt, dass trotz all dem, dass alles oder vieles digital läuft, ich die Originalbelege, die auf Thermopapier gedruckt sind, nochmal kopieren muss und auf die Kopie kleben muss. Das finde ich eine lästige und unnötige Arbeit, die absolut nicht in die heutige Zeit passt und unnötig Geld und Ressourcen verschwendet. Fabian hat völlig recht. Eine unnötige Verschwendung von Geld und Ressourcen. Gerade bei Thermobelegen kommt es immer wieder vor, dass diese mit der Zeit verblassen. Du als Unternehmer bist dafür verantwortlich, dass der Beleg innerhalb der Aufbewahrungsfristen noch lesbar bleibt. Das kannst du mit einer Kopie machen, aber auch mit einem Scan oder Foto, das du dann ausdruckst, wenn es jemand tatsächlich sehen möchte. Eine Kopie ist heute übrigens fast immer ein Scan, der ausgedruckt wird. Also warum nicht einfach den Ausdruck nur noch bei Bedarf machen? Wenn du deine Buchführung schon digital machst, hast du den Scan direkt in der Buchung dran. Das ist der einfachste Weg. Wenn du deine Buchführung noch nicht digital machst, kannst du die Scans oder Fotos direkt mit einem aussagekräftigen Namen versehen und dir selbst per E-Mail zu schicken. Dem Smartphone-Scan kannst du einen Dateinamen geben, wenn du ein Smartphone-Scan-Programm benutzt. Die E-Mails legst du dann in einem Unterordner deines Mailprogramms ab, den du zum Beispiel Thermobelege nennst und natürlich regelmäßig sicherst. Als Dateiname empfehle ich dir das Datum und den Namen der Firma, die dir den Thermobeleg gegeben hat. Also zum Beispiel 2019 0814 Copyshop Darmstadt. Dann kannst du über die Suchfunktion im Mailprogramm bequem die Belege wiederfinden. Also jetzt nochmal zusammengefasst. Thermobelege sofort mit dem Smartphone fotografieren und am besten gleich in deine digitale Buchführung hochladen. Ohne digitale Buchführung die Thermobelege sofort mit einer Smartphone-Scan-App fotografieren, einen guten Dateinamen vergeben und an dich selbst per E-Mail schicken. Übrigens. Fabian hat sich für meine Antwort auf seine Frage herzlich bedankt und gesagt, dass ihm das sicher drei Stunden Zeit im Monat schenkt. Wenn das für dich interessant ist und du vielleicht auf digitale Buchführung umsteigen möchtest oder deine jetzige digitale Buchführung noch besser machen möchtest, dann ist unser Workshop Abenteuer Buchführung für dich interessant. Da zeigen wir in einem Neun-Schritte-System, wie man gut strukturiert und sicher seine eigene Buchführung digital machen kann. Mehr Informationen gibt es auch unter wwwunser auf Wiedersehen!